Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Japan hat das Parlament Shinzo Abe zum neuen Premierminister gewählt. Der 58-jährige war bereits von 2006 bis 2007 Regierungschef. Er gilt als Befürworter der Kernenergie und ist für eine Stärkung der Allianz mit den USA. In den Mittelpunkt seiner Politik stellt Abe die Ankurbelung der Wirtschaft. Schon am ersten Tag hat Shinzo Abe es weit gebracht. Besuch bei Japans Kaiser Akihito, Übergabe der Amtsgeschäfte. Kurz zuvor hatte das Parlament den konservativen Abe mit deutlicher Mehrheit zum neuen Premierminister gewählt. Die dreijährige Regierungszeit der demokratischen Partei geht damit vorzeitig zu Ende. Ich will von den Erfahrungen der Vorgängerregierung lernen, auch von ihren Rückschlägen. Ich werde mich vor allem für eine stabile Regierung einsetzen. Japan hat über Jahre einen Berg von Problemen angehäuft. Die Gesellschaft altert, vor allem die Wirtschaft schwächelt. Abe will mit einem 90 Milliarden Euro Investitionsprogramm dagegen halten. Von den Börsen wird er dafür gefeiert. Die ohnehin gewaltige Staatsverschuldung aber wird weiter steigen. Auch das sind brennende Fragen, wie umgehen mit den Folgen des Tsunamis und der Atomkatastrophe von Fukushima vor knapp zwei Jahren. Japans bisherige Regierung hatte den Atomausstieg beschlossen, wenn auch halbherzig. Die Konservativen werden den Ausstieg wohl wieder rückgängig machen. Vor allem aber beschäftigt viele Japaner der Inselstreit mit China. Aber steht für eine härtere Gangart mit seinem Nachbarn. Sogar der Bau von Atomwaffen, früher undenkbar, wird neuerdings diskutiert. Mit Abe rückt Japan nicht nur nach rechts, sondern auch ab von seiner pazifistischen Grundhaltung. Die Reaktion aus China, wir wollen gute und stabile Beziehungen, wir hoffen, dass Japan sich weiterhin für den Frieden einsetzt. Stabilität hat Abe versprochen, aber schon in der ersten Pressekonferenz schwächelt einer seiner Regierungssprecher niedriger Blutzucker. Vergleichsweise leichter zu bewältigen als die wirtschaftlichen und politischen Probleme, mit denen Japans neue Regierung zu kämpfen hat. In Ägypten hat das Oberhaus, die Shura, die gesetzgebende Gewalt von Präsident Morsi übernommen. Er hatte zuvor die umstrittene neue Verfassung unterzeichnet. Bis zur Wahl eines neuen Unterhauses soll nun die von Islamisten dominierte Shura Gesetze beschließen. Die USA und die EU appellierten an Morsi, die politischen Gräben im Land zu überwinden. Die Opposition kritisiert die neue Verfassung als islamistisch geprägt. Mit seiner Unterschrift hat Ägyptens Präsident Mursi in der Nacht die nach wie vor umstrittene Verfassung in Kraft gesetzt. Jetzt muss innerhalb von zwei Monaten ein neues Parlament gewählt werden. Bis dahin kann nur das ägyptische Oberhaus Gesetze verabschieden. In dem sogenannten Shura-Rat stellen Islamisten fast drei Viertel der 270 Mitglieder. Heute trat das Gremium zusammen. Damit beginne eine neue Phase der Revolution, sagt Ägyptens Präsident Mursi. Jetzt gibt es eine Verfassung, die für Stabilität sorgt und mit der es vorwärts geht. Sie öffne, so Mursi, Türen für den Fortschritt. Zunächst will der Schura-Rat Gesetze gegen die Korruption und zur Kontrolle der Medien erarbeiten. Dagegen fordern Unternehmer und Wirtschaftsexperten, die Regierung müsse vor allem gegen die Wirtschaftskrise vorgehen. Ägyptens Devisenreserven schmelzen, Unternehmer wandern ab, der Tourismus ist eingebrochen. Dieses Kairoer Unternehmen mit 65 Mitarbeitern kann sich gerade noch so halten. Der wahre Konflikt für die Ägypter ist der gleiche wie vor der Revolution. Es fehlen Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Da wurde bislang nichts getan. Die Kairoer Börse gab nach der Verkündung der offiziellen Referendumsergebnisse nach. Besorgte Ägypter tauschten aus Angst vor Geldentwertung große Mengen ägyptische Pfund in Dollar um. In einigen Banken und Wechselstuben gingen Dollarnoten aus. Ägypten darf keine Zeit mehr verlieren. Es ist auf einem sehr schmalen Grat. Wirtschaftlich gesehen ist die Situation sehr angespannt. Aber tatsächlich können wir erst nach den Parlamentswahlen mit einer neuen Regierung ernsthafte Schritte erwarten. Bis zu diesen Parlamentswahlen könnten Ägypten also zwei Monate politischer Stillstand drohen. In Syrien sind bei Angriffen von Regierungstruppen in der Provinz Al-Raqqa nach Angaben von Aktivisten mindestens 20 Menschen getötet worden. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt auch Leichen von Kindern und Frauen. Unterdessen ist ein weiterer ranghoher Beamter zur Opposition übergelaufen. Der Chef der Militärpolizei, General Al-Shalal, setzte sich in die Türkei ab. Er nannte die Armee eine mörderische, zerschürerische Bande, die Massaker am syrischen Volk begehe. US-Bürger dürfen nach einer Entscheidung des Moskauer Parlaments künftig keine russischen Kinder mehr adoptieren. Nach der Staatsduma hat heute auch das Oberhaus, der sogenannte Föderationsrat, ein entsprechendes Gesetz gebilligt. Es muss nun noch von Präsident Putin unterzeichnet werden. Das Adoptionsverbot gilt als Reaktion auf ein US-Gesetz. Dieses sieht Sanktionen gegen russische Beamte vor, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Festnahmen heute früh vor dem Föderationsratsgebäude. Einzelproteste sind erlaubt. Diese hätten jedoch nicht genügend Abstand zueinander gehabt, heißt es. Mit Plakaten wollten sie die Mitglieder des Oberhauses dazu bewegen, gegen das Adoptionsverbot für US-Amerikaner zu stimmen. Doch die Senatoren blieben unbeeindruckt. Einstimmig beschlossen sie Amerikanern, die Adoption in Russland zu verbieten. Als Antwort auf ein neues US-Gesetz. Das verbietet russischen Beamten, denen Menschenrechtsverstöße vorgeworfen werden, die Einreise in die USA. Russland sieht in den Sanktionen gegen seine Beamten eine klare Einmischung und einen politischen Akt. Das amerikanische Gesetz ist deutlich gegen Russland gerichtet. Das war der Hauptgrund, warum der Föderationsrat für adäquate Gegenmaßnahmen gestimmt hat. 60.000 russische Kinder sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten von US-Amerikanern adoptiert worden. Bereits in den letzten Jahren war dies jedoch erschwert worden. Ausländer dürfen nur noch Kinder adoptieren, die von Russen abgelehnt worden sind. Die Senatoren wissen doch genau, dass die Amerikaner auch behinderte Kinder annehmen, die hier keine Chance haben. Deshalb ist das Gesetz so unmenschlich. Kinder dürften nicht Spielball der Politik sein. Selbst einige Minister hatten das Gesetz überraschend deutlich kritisiert. In Kraft tritt es, sobald Präsident Putin unterschreibt. Die Zustimmung war eine Formsache, denn durch unabhängige Entscheidungen hat sich der Föderationsrat bislang nicht hervorgetan. Dennoch, das Adoptionsverbot ist in der russischen Gesellschaft höchst umstritten, selbst unter Putins Anhängern. Unterschreibt er dennoch, riskiert er Unverständnis sogar im eigenen Lager und weiteren Popularitätsverlust. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Driftmann, hat der Bundesregierung Fehler in der Finanzpolitik vorgeworfen. Es sei falsch, kurz vor der Bundestagswahl, so Driftmann wörtlich, den Geldhahn aufzudrehen. Er kritisierte unter anderem das geplante Betreuungsgeld und die Rentenpläne der Union. Nicht alles, was im Grundsatz nachvollziehbar sei, sei auch finanzierbar. Auf die Bundesbürger kommen im nächsten Jahr zahlreiche Änderungen im Steuerrecht zu. Unter anderem wird der steuerfreie Grundfreibetrag angehoben. Erhöht werden auch die Verdienstgrenzen für Minijobber und Wehrdienstleistende. Außerdem wird die Lohnsteuerkarte durch ein neues elektronisches Verfahren ersetzt. Die Lohnsteuerkarte hat ausgedient. Ab 2013 läuft alles zwischen Finanzamt und Arbeitgebern, nur noch elektronisch. Steuerberater raten den Steuerpflichtigen, genau zu überprüfen, ob ihre Angaben auch auf dem aktuellen Stand sind. Denn die vorhandenen Daten stammen meist aus den Jahren 2010 und 2011. Der Arbeitnehmer muss jetzt darauf achten, dass bei Einführung dieses elektronischen Verfahrens tatsächlich alle Freibeträge und auch eventuell die Steuerklassen dort auch richtig berücksichtigt sind in diesem elektronischen neuen Verfahren. Weitere Änderungen im Steuerrecht betreffen die Minijobber. Hier steigt die Verdienstgrenze auf 450 Euro. Bei Wehrdienstleistenden werden der Wehrdienstzuschlag sowie kostenlose Verpflegung und Unterkunft steuerpflichtig. Und der Grundfreibetrag für Steuerpflichtige steigt 2013 auf 8.130 Euro. Trotz Anhebung des Freibetrages werden die Steuerpflichtigen kaum mehr netto vom Bruttoeinkommen haben. Der Durchschnittsarbeitnehmer wird davon höchstens eine Steuererleichterung von schätze ich mal 5 bis 10 Euro pro Monat, wenn es überhaupt so ist, davon mitbekommen. Außerdem fallen ab 2013 auch gewerblich genutzte Fahrräder unter das Dienstwagenprivileg, egal ob sie mit Muskelkraft oder Elektromotor angetrieben werden. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat den geplanten Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg erneut in Zweifel gezogen. Der Bund als Miteigentümer sehe Anzeichen dafür, dass der Termin am 27. Oktober 2013 möglicherweise nicht gehalten werden könne, sagte der CSU-Politiker der Zeitung Die Welt. Ein Risiko seien nach wie vor die Probleme mit dem Brandschutz. Die Eröffnung des Flughafens wurde bereits dreimal verschoben. Ursprünglich war sie für 2011 geplant. In China ist die weltweit längste Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge in Betrieb genommen worden. Sie verbindet die Hauptstadt Peking mit der knapp 2300 Kilometer entfernten Wirtschaftsmetropole Gangju im Süden des Landes. Für die Strecke brauchten konventionelle Züge bislang über 20 Stunden. Jetzt sind es nur noch acht. Die Züge erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 300 km pro Stunde. Mit Gebeten und Schweigeminuten ist in Südostasien der Opfer des Tsunamis vor acht Jahren gedacht worden. Unter den Trauergästen waren auch viele Ausländer, die damals Angehörige oder Freunde verloren haben. Wie hier in Phuket hatten am zweiten Weihnachtstag 2004 mehrere Flutwellen, viele Küstengebiete überschwemmt. Vor allem in Thailand, Indonesien, Sri Lanka und Indien. Insgesamt kamen durch den Tsunami etwa 230.000 Menschen ums Leben. US-Präsident Obama hat wegen des Streits über den Haushalt seinen Weihnachtsurlaub abgebrochen. Er will sich darum bemühen, doch noch eine Einigung mit den Republikanern zu erzielen. Der Kongress soll morgen wieder zusammenkommen. Wird bis zum Jahreswechsel kein Kompromiss gefunden, tritt die sogenannte Fiskalklippe in Kraft. Diese brächte automatisch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen. Beobachter befürchten, dies könnte die weltgrößte Volkswirtschaft in die Rezession stürzen. Die USA erwägen, Spionagedrohnen an Südkorea zu liefern. Diese sollen offenbar zur Überwachung Nordkoreas dienen. Die Regierung von US-Präsident Obama informierte den Kongress darüber, dass Seoul vier Drohnen vom Typ Global Hawk kaufen will. Das Geschäft soll einen Umfang von umgerechnet etwa 900 Millionen Euro haben. Beobachter befürchten ein Wettrüsten in der Region. In der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos sind bei einem Großbrand mindestens 30 Menschen verletzt worden. Das Feuer wurde offenbar durch eine Explosion in einem Lager für Feuerwerkskörper ausgelöst. Es griff schnell auf benachbarte Gebäude über und zerstörte auch mehrere Autos. Das Unglück ereignete sich in einem dicht bewohnten Viertel. Heute vor 60 Jahren, am zweiten Weihnachtstag 1952, ging die Tagesschau von einem Bunker in Hamburg zum ersten Mal auf Sendung. Zunächst gab es nur drei Ausgaben pro Woche mit weniger als 1000 Zuschauern. Inzwischen ist die Tagesschau die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mit diesen Tönen beginnt für viele Menschen der Abend. Seit 60 Jahren versucht die Tagesschau, das Weltgeschehen zu entwirren. Anfangs noch mit einfachen Mitteln. Abend für Abend bringt sie die Nachrichten nach Hause in 15 Minuten. Die Tagesschau informiert die Menschen in Deutschland tagtäglich, aktuell, unabhängig, seriös und klar über alles Wichtige des Tages. Und sie ist vertrauenswürdig. Wenn etwas Wichtiges in der Welt passiert, dann schalten die Menschen die Tagesschau ein. Beim Start sind es gerade mal 800, die vor dem Fernseher sitzen. Das neue Medium verlangt Tempo von den Reportern: drehen, schneiden, senden, aber immer mit der nötigen Sorgfalt. Nicht nur in historischen Momenten. I take pride in the words. Ich bin ein Bei uns geht es primär nach Relevanz und dann kommt ganz lange gar nichts. Und dann gucken wir vielleicht am Ende der Sendung noch mal, wo gibt's ein tolles Bild. Die Tagesschau geht mit der Zeit. Sie ist fast immer pannenfrei. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Dabei sollen erste Schritte für die Neubesetzung der beiden Spitzenämter erörtert werden. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Generalsekretärin Merkel und als Übergangslösung auch der thüringische Ministerpräsident Vogel. Das Wichtigste aus sechs Jahrzehnten Tagesschau, bewegende Momente, einschneidende Ereignisse, Interviews und Bilderstrecken finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Lottozahlen 3, 10, 13, 34, 36, 43, Zusatzzahl 21, Superzahl 2, die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 2, 3, 0, 8, 6, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 4, 8, 3, 1, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und hier die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. Dezember. Das Tief über dem Nordmeer beeinflusst unser Wetter. Es sorgt dafür, dass kleinere Tiefs über Mitteleuropa hinwegziehen. Dabei fließt weiterhin milde Luft vom Atlantik zu uns. In der Nacht breiten sich von Westen Regenfälle aus, im Westen und Nordwesten geht der Regen später in Schauer über. Am Tag regnet es im Süden und Richtung Küsten, im Süden auch kräftig. Sonst fallen zunächst nur stellenweise Schauer, vor allem vom Rheinland bis nach Sachsen Lichtblicke. Später kommen im Westen neue Regenfälle auf. In der Nacht sind einzelne Sturmböen möglich, auf den höheren Bergen Orkanböen. Am Tag wird der Wind meist frisch, mit stürmischen Böen, auf den Bergen schwere Sturmböen. In der Nacht 8 Grad am Rhein und minus 1 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag 5 Grad im äußersten Norden und 12 Grad am Oberrhein. Am Freitag regnet es noch im Süden, sonst gibt es etwas Sonne, ehe im Westen und Nordwesten neuer Regen aufzieht. Am Samstag Sonne und Wolken, an den Küsten regnet es ein wenig, im Nordwesten ist es windig. Am Sonntag einzelne Schauer, auf den Bergen Schneeschauer, vor allem im Norden ist es windig. Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.